Wenn jetzt gleich Kopf sind, sonst haben wir ein Problem. So ist es. Guck mal, aber von der Endgeschwindigkeit sind wir gar Warte, nicht so weit. Warte, ich hab halt Telefon, so Telefon ich hab Telefon. Ja, Bruno. Ja, Willi. Ja. Ich hab dich immer geliebt, ne? <lacht> ich dich auch, Dig, ey. <lacht> Peace. <lacht> Peace. Was ist er für ein Bastard, Alter? <lacht> Warum? <lacht> Hehehehe <laughs>